Einen wunderschönen guten Morgen. Es herrscht Bewegung im Softwaremarkt der Safari-Erweiterungen, die bekanntlich seit iOS und iPadOS 15 möglich sind. Vor zehn Wochen da konnte ich an dieser Stelle über so ein Dutzend von diesen Extensions sprechen und heute heute kommt noch einmal ein neues Dutzend dazu.